Heute findet eine Hangbefahrung statt, die äh, alpinen Bewerbe der Special Olympics werden ja nach den FIS-Regeln durchgeführt, also wie ein Weltcuprennen und auch bei einem Weltcuprennen haben die Läufer und Athleten die Möglichkeit den Hang kennenzulernen und das ist immer eine freie Hangbefahrung und die findet heute von 1 bis 4 Uhr am Nachmittag statt. Ähm, morgen ist dann Stang, also auch, noch, also auch wieder Training und dann Stangal. Also da wird man dann Stangal fahren und dann geht es am Montag los mit Wettkämpfen. fleißig und Trainieren. Also die Jungs und Mädels die sind super hart. Ihr habt echt und super schnell. Wir haben eine rennfertige Piste seit gestern, die ja, hat der technische Delegierte, der Christ Börns aus Colorado abgenommen, wir könnten also, wir hätten heute schon ein